Da sind wir wieder. Hallo zu unserem Talk und heute stelle ich Ihnen unsere allererste Schuhpatin und Patin vor. Hallo Frau König, ich Guten begrüße Morgen. Sie. Guten Morgen und ähm, ja, vielleicht haben wir ein schönes Gespräch, was unsere Zuhörer und Zuschauer interessiert. Aber vorab möchte ich sagen, wir haben nur aufgrund des Gespräches, damit man uns besser versteht, die Masken abgenommen. Ne, damit es keine Irritationen gibt. Richtig. Liebe Frau König, ich denke, dass unsere Zuschauer und Zuhörer vielleicht äh, wissen möchten, wie mhm. sie denn überhaupt zu uns gekommen sind. Es sind ja mittlerweile über zehn Jahre, die sie an unserer Seite mhm. sind. Das stimmt. Guten Morgen, vielen Dank erstmal für die liebe Einladung. Ich sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, tatsächlich, finde ich, war unsere Geschichte wirklich sehr schön. Ähm, Damals, muss man sagen, hatten Sie ja Ihren Laden bei uns um die Ecke. Ich bin durch Zufall da vorbeigekommen, habe das Schild gesehen, Altgold zu verkaufen, wollte was verkaufen, weil ich dachte, ach wunderbar. Dadurch sind wir beide ins Gespräch gekommen und dann stellte sich raus, also das mit dem Altgold, das war eine Finanzquelle, um für diese Froschkönige tatsächlich auch an Geld zu kommen, an Spenden zu kommen. Darüber sind wir beide ins Gespräch gekommen. Ich war parallel auf der Suche, ich hätte gerne was unterstützt, ich habe damals immer schon gesagt, und das würde ich auch heute noch betonen, ich finde das wichtig, in Afrika Brunnen zu bauen oder sonstige Sachen zu unterstützen. Allerdings war mein Schwerpunkt tatsächlich der zu sagen, ich hätte gerne hier vor Ort Unterstützung. Das kann und, ich gut verstehen. Ja, ja und mhm. ich hätte gerne hier vor Ort Unterstützung, also mit unseren Kindern, die hier leben, die in dem System aufwach äh, aufwachsen, also sprich eine warme Mahlzeit bekommen, anständige Klamotten haben, auf Schulfreizeiten mitfahren können und einfach den, den normalen Lebensstandard, einfach der hier herrscht, auch halten können. Wissen Sie, Frau König, als wir uns kennenlernten, mhm. vor über zehn Jahren, da war Kinderarmut ja noch gar nicht so bekannt wie jetzt. Da haben die meisten ja gesagt, Kinderarmut gibt es in Düsseldorf nicht. Mhm. Umso bemerkenswerter ist es, dass Sie sagen, Sie möchten gerne vor Ort was tun, und zwar hier in Düsseldorf. Ja, das verdanke ich aber tatsächlich auch Ihnen, weil ich hatte den Hintergrundgedanken, wollte gerne in der Richtung was machen und bin wie zufällig, wobei ich tatsächlich auch jemand bin, der nicht wirklich an Zufälle glaubt, ich glaube tatsächlich, dass man auch bestimmten Menschen zu einer bestimmten Zeit auch begegnet, ähm, sodass sie mich ganz schnell eines genau dessen überzeugt haben, was ich eh innerlich vorhatte und sie mir ganz, ganz viele Möglichkeiten offeriert haben zu sagen, okay, wie kommt man hier an Geld oder was passiert mit den Geldern? Und das war für mich, da gab es dann gar kein Zurück mehr, da war das völlig klar, das ist meine Anlaufstelle, hier bin ich richtig. Ja wunderbar, ich freue mich sehr, dass Sie das so sehen und wir sind ja auch sehr transparent. ne? Sie können immer fragen, sie kriegen immer Antworten von uns, auch wenn man mal eine unbequeme Antwort, äh, Frage stellt und bekommt man trotzdem eine Antwort. Äh, wir machen ja ganz viel, um unseren Spendern auch zu zeigen, dass das Geld wirklich dahin Kommt, mhm. wo der Spender es gerne haben möchte. Sie sind zum Beispiel von zwölf Kindern Schuhpatin, mhm. ja also ich meine und sie kennen die meisten ihrer Schuhpaten kinder ja auch und ähm, ich kann mich erinnern, im Jahr 2017, nein 2015, Entschuldigung, mhm. da haben wir das erste Familienfest gemacht, können Sie sich noch daran ah, erinnern? Ja. Ja, oh, ja, wir waren im Hotel mit allen Familien. Wir haben alle Familien eingeladen und die Kinder und äh, hatten abends ein äh, großes gemeinschaftliches Essen. Mhm. Und den nächsten Morgen haben wir äh, den Kindern gesagt, also abends vorher schon, also morgen früh müsst ihr alle spülen. Und äh, die Mädchen mussten spülen und die Jungs mussten die Zimmer saugen im Hotel. Mhm. Also so sind die Kinder ins Bett gegangen, mit dem Gedanken, wir müssen morgen früh spülen. Mhm. Und dann, morgens um elf, kamen sie. Und <lacht> ja, <das lacht> stimmt. Ich, können Sie sich noch ich, erinnern? Ja, ich erinnere mich. Ja, und dann haben sie die ganzen großen Mädchen, also ich sag mal ab 13, 14, mhm. eingeladen und sind durch die Stadt und haben mit ihnen zusammen Schuhe gekauft. Ja? Mhm. Und die Jungs, die Größeren, die dabei waren, die... Geschwister ähm, sind mit unseren Froschkönig-Männern sozusagen ähm, in die Altstadt gegangen. Mhm. Also von wegen Spülen und Staubsaugen war nicht. Mhm. Und das war ein riesen Gaudi. Und die sprechen heute noch davon, wir waren mit Frau König Schuhe kaufen. Ja. Wenn ich dazwischen gehen darf, das setzt aber natürlich auf der anderen Seite auch voraus, dass eine Organisation wie Sie, vor allen Dingen auch namentlich mit Ihrem Namen und auch mit der Frau Elbers, da steckt ja auch eine Riesenorganisation dahinter. Mhm. Also, wir haben das ja im Vorfeld abgesprochen. Das klingt jetzt immer so leicht, dass man sagt: Ja, ich bin dann am nächsten Tag da aufgetaucht. Aber Sie haben ja auch eine Idee im Hinterkopf gehabt. Wir haben das abgesprochen. Sie haben mich mit ins Boot geholt. Mhm. Das sind natürlich auch Sachen, die einfach toll sind. Also, wo man einfach auch merkt: Hier ist jemand dran. Sie sind an den Familien ran. Mhm. Ihnen ist es nicht egal. Und da als Pate mit einbezogen zu werden, also ich habe ja immer die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will mich nur bedeckt im Hintergrund halten, finde ich aber nicht, weil ich es auch toll finde, die Familien kennenzulernen und auch mitzubekommen, dass meine Spende oder die Spende, die mein Mann und ich dazu immer beisteuern, dass die auch wirklich eins zu eins da ankommt. Und das imponiert mir. Also das finde ich persönlich ganz toll. Das ist, äh, liebe Zuschauer und Zuhörer, das ist auch für uns als Verein sehr wichtig. Mhm. Wir hören ja auch viel äh, schon mal dies oder jenes und ähm, das da mal Unregelmäßigkeiten oder da mhm. und das möchten wir den Spendern vermitteln, dass das bei uns nicht so ist. Ja? Und, und das wiederum und das wiederum kann ich nach über elf Jahren definitiv sagen, das ist tatsächlich genau so. Also ich, ich nenne ein konkretes Beispiel, was mir auch damals schon als Spenderin imponiert hat, was ich bis heute toll finde. Ähm, wann immer ich was gespendet habe, also jetzt außer, auch außerhalb der Reihe, also ich nenne mal ein ganz anderes blödes Beispiel. Mein Mann und ich, wir hatten mal so einen riesengroßen Gastrogrill, wo wir gesagt haben, was wollen wir mit so einem Gastrogrill? Ja. Ich glaube, den haben wir einmal benutzt und dann stand das Ding bei uns rum. Ich erinnere mich, ja. so, und Dann hatte ich ja damals auch gefragt, Frau Vandenburg, was halten Sie davon? Haben Sie eine Familie? Kann ich den irgendwie abgeben? Und dann haben sie sofort gesagt, ja, ich habe da sofort jemanden im Hinterkopf und das ist eine siebenköpfige oder achtköpfige Familie. So und wir haben unseren Grill dahin gebracht beziehungsweise sie haben den weitergeleitet und es dauerte nicht lange und wir kriegten ein Bild, wo die ganze Familie hinter dem Grill stand. <lacht> Im Garten, ne? Mit, mit diesem ja, großen Grill. Mit ja. Grillgut und wir ja. uns angeguckt haben und gesagt haben, das ist doch einfach schön. ja, ja. Also da weiß, ich, da weiß ich genau, die Sachen kommen da an, mhm. die landen nicht irgendwo verstaubt in der Kiste mhm. und so ist das mit diesen Geschichten genauso. Sie sorgen immer dafür, dass wir mit Fotos versorgt werden, die ich jederzeit abrufen kann, wo man sieht, ach guck mal, ja, jetzt hat diese Familie gerade wieder was bekommen oder die hatten Bedarf. Und das finde ich als Spenderin, also das gibt mir ein sehr, sehr großes Vertrauen und mhm. macht einfach auch Spaß, weil man weiß, wofür man es tut. Ja, vielen lieben Dank. Äh, da gibt es auch noch gerade jetzt dieses Jahr, vielmehr letztes Jahr Weihnachten, gab es dieses wunderschöne Bild von dem Jason. Mhm. Der hatte sich doch äh, was ganz Spezielles gewünscht und ich kam mit dem Wunsch, trat ich an Ihre Familie, an Sie und Ihren Mann heran und äh, Ihr Mann und Sie konnten uns helfen. Und äh, liebe Zuschauer, wenn Sie auf die Homepage gehen, die Kinder bekommen ihre Geschenke, dort sehen Sie den Jason, mehr Strahlen geht nicht. Heißt die Überschrift, okay. schauen Sie sich mal an. Wunderschön, weil das ist ein Dank für die Spender und Spenderinnen, ähm, dass die Kinder sich auch wirklich freuen und dass die Geschenke auch dahin kommen, wo mhm. sie hin sollen. Ne? Liebe Frau König. Ganz, ganz kurz, mir fällt noch was anderes ein, was ich auch immer sehr schön finde. Sehr gerne. Wo ich mich auch jedes Jahr wirklich ähm, immer wieder drüber freue. Sie halten die Kinder ja auch tatsächlich an, zu sagen, so, ja, zeigt einfach mal, was ihr mit den Sachen macht. Oder wenn, euch das, wenn ihr euch danach ist, was zu schreiben, macht es einfach. Und ich freue mich jedes Jahr, gerade so Weihnachten oder auch zum Geburtstag, immer über die unterschiedlichen Glückwünsche. Also ich habe zu Hause immer so eine, so eine Leine, wo ich dann so alles aufspanne, wo ich die ganzen Weihnachtskarten aufspanne. Und mittlerweile eine sehr große Ecke gehört den Kindern von den Froschkönigen. Ach, wie schön. Weil die ne, da wird jedes Bild, was ich bekomme, wird aufgehangen. Und da freue ich mich jedes Mal. Ja, super. Wusste ich gar nicht. Ja, werde ja. ich jetzt ganz gerührt. <lacht> Ja, also ich bin auch immer sehr schnell am Wasser gebaut, ja. wenn es um unsere Kinder geht. Ja? Und äh, sehen ja, wenn Sie das so erzählen, ähm, ja, ich äh, freue mich dann auch immer mit. Ne? Mhm. Liebe Frau König, es ist mir eine besondere Ehre und ein besonderes Vergnügen, Sie heute hier bei uns zu haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben und unseren Zuschauern und Zuhörern einfach mal, aus ihrer Sicht erzählen, warum sie zu uns gekommen sind und immer noch da sind. Mhm. Ist ja auch wichtig, ähm, dass sie nicht gesagt haben, auch nach drei oder vier Jahren, ähm, ich suche mir jetzt eine andere Organisation. Das äh, mhm. ist für uns natürlich ein Riesenlob. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Oder haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden möchten? Nee, ich also ich finde das schön auf dem Forum, das einfach tatsächlich jetzt mal in der Form loszuwerden. Also auch mal als Spender zu sagen, man kriegt so eine besondere mhm. Wertschätzung. Mhm. Ich könnte ja sagen, ich spende einfach Geld und gut ist. Aber die Art, wie sie mit den Spendern umgehen, wie sie uns mit einbeziehen, in die Familie mit einbeziehen, wie wir auch Teil des Ganzen sind, finde ich schön. Und das ist genau die Antwort auf die Frage, weshalb nicht nach drei Jahren Stopp, oder irgendwas anderes, sondern wo ich einfach sage, nee, also solange es für mich diese Art der Organisation gibt, ich mir das finanziell leisten kann und möchte, werde ich das definitiv auch weiter tun. Weil für die Arbeit, die Sie machen, ist, kann ich nur unterstützen <lacht> und sagen, Hut ab und herzlichen Dank dafür. Nein, wir haben zu danken. Vielen lieben Dank, Frau König. Und äh, grüßen Sie bitte Ihren Mann und wir freuen uns ganz besonders, Sie an unserer Seite zu haben. Von Herzen gern. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir kommen zum Ende und bitte denken Sie dran, uns zu liken und zu abonnieren. Und ähm, ja, damit wir ganz viele Spender bekommen und Schuhpaten und ähm, ganz viele Schokoticketpaten und und und. Tschüss, bis ganz bald.